Hallo, meine Pokéfreunde, Pokédenken, willkommen zur nächsten Folge von Pokémon Blau. Ich wollte gerade was anderes sagen, aber egal. Äh, ja, wir sind hier stehen geblieben, wie ihr gerade sehen könnt. Und wir werden jetzt diesen Trainer besiegen und wir sind auch schon bald endlich fertig mit dieser äh, Route. Wir werden das auf jeden Fall noch in dieser, äh, dieser Folge schaffen, die Route. Außer es wird noch alles voll gefüllt. und also überraschend noch alles vollgefüllt. Dann, ja, dann wird nochmal kacke, aber, glaube ich nicht. Und ihr seht, wir haben keine, keine Heilung mehr, die meisten Pokémon haben keine AP mehr. Und ja, wir sind ziemlich im Arsch. Und deshalb hoffe ich, dass es nicht so viele Gegner sind. Aber auch kein Gegengift mehr oder sonst was. Und ja, ich glaube, werden wird sogar sterben. <lacht> oh Gott. Ich hätte vielleicht sogar so ein Backup-Pokémon mitnehmen sollen. Sowas wie, ein äh... Ich glaub, was haben wir glaube ich, genommen, oder? Dann hätten wir das mitnehmen können. Aber naja, Porenta! Oh, oha, uh, wie sieht die Porenta in dem Spiel aus? Das kann man jetzt unerwartet so, so ein Porenta. <lacht> ja, aber dann wird es sterben, wegen Gift. Und auch nicht! Oh, Gift sind noch nicht! Oh! Geil, welches Pokémon sofort, besiegt, gehen das Gift nicht? Nice! Oh, yes! Alter, tricksen, tricksen! Oh, Taubsi, ja, das wird easy hier, Bärms. Das Piepsen nervt zwar, aber das ist nämlich ein Kauf. Ehrlich, das ist nämlich echt ein Kauf. <lacht> Und da haben wir es besiegt. Yeah! Oh, das ist tragisch. Hm, tja. Oh. Oder stirbt jetzt gleich von der Vergiftung? Oh. Sind wir klar? Sind, wir... Oh, wir sind da? Jetzt sind wir wirklich da? Oh mein Gott. Möchtest du mit meinem Pokémon spielen? Oh, hm, Okay, nein, nein, nein. Nein, Stopp. Keine Fanfictions, was? Ich glaube, oben gibt es noch, noch mal ein Item oder so. Weil oben konnte man irgendwie hin, glaube ich. Ich weiß nicht. Hat irgendwas gesehen aber da werden wir jetzt nicht hingehen wir sind jetzt fertig letzter gegner für uns nämlich keinen bock mehr Kröte darf jetzt machen unser tutor darf jetzt hier besiegen Heißt eine challenge weil hey, oh, aber wir haben noch äh, na, wir haben kein paar <lacht> ja, yeah. super oh, toll aber komm, als ob wir jetzt hier verlieren. Als ob wir jetzt hier besiegt werden. Glaube ich nicht. besiegt kein Fach. Mach doch Mann. Krass ist schon, dass es alles immer noch die gleiche Aufnahmesession ist, aber... Na ja, gut, ich hatte einfach... Ich konnte aber... Ich kann resist, okay. Ähm... Mirapla. Ups. Ähm. Aus gut läuft noch alles? Bam. Ich hoffe es ist noch alles dabei. Ich habe auch immer in die Taste gedrückt. Ein Tangela! Das haben wir schon schon gese gesehen, oder? Das haben wir schon gesehen, ja. <lacht> das Lustige ist lustig, ja, wenn man Tangela sich mal so gelb vorstellt, dann sieht es halt wirklich aus wie so ein Spaghetti-Monster. Oh, Spaghetti-Monster! Oh, Spaghetti okay. Oh nein, ich sehe gerade, Totok stirbt ja langsam. Oha, als ob wir jetzt hier verrecken. Glaube ich, glaub ich nicht, ich glaube nicht, ich alles nicht. Was? Und Volltreffer, als ob das war ja noch kein Volltreffer. Ich glaube, okay, so geht echt, wir sterben mit Totok, unserem stärksten Pokémon und nicht. Oh, okay, ja, zum Glück nicht. Level 38! Recht cool! Yeah. Ich war zu ungestüben. Keine Ahnung. Ähm, wir sind aber jetzt endlich! Endlich da! Wir sind jetzt da! Wir sind da! Wir sind da! Wir sind... Oh, ich wollte gerade sagen! Hier hat man noch die Route! Ich hätte mir so, okay, nein. wird Es geht noch weiter. Und dann hier? Nee, zum Glück nicht. Wir sind in der Stadt. Unser Sander wird jetzt leider down gehen. Ja, würde ich gerade sagen, Sander wurde besiegt. Aber wir sind in der Stadt Fuchsia in der City und ich glaube, hier gibt es ein Secret item Nein, okay, dann nicht. Oh, was ist das denn hier? Was ist das ist die Arena. Safari-Zone, Haus des Wärters. Oh. Okay. Oh, da habe ich gesehen, Pokémon-Center. Stimmt, hier oben, hier oben ist die Safari-Zone, die werde ich euch zeigen, ich mag sie nicht. Und ja, hier ist allgemein alles so aufgebaut wie so ein Park. Mhm. Und ja, wir sind endlich... Hier ist die Arena und äh, ich angekommen am Oh, ihr wisst gar nicht, wie froh ich bin, endlich wieder hier zu sein. Aber wir werden es sich halt noch nicht angucken. <lacht> ne? <lacht> Denn wir gehen jetzt. Ich gehe jetzt noch mal zurück. Ähm, ich kann mal gucken. Gibt es hier einen Laden eigentlich? Ich kann das dann ein kein wenig erkunden. Oh, als. Ah, oh, stimmt. Hier geht's runter. Hier geht's zum Strand runter. Mhm, aber das ist jetzt egal eigentlich. Ich glaube, da werden wir auch gleich mal hingehen. Auf die Rose, weil es. Brauchen wir nicht, gar nicht. wir ein bisschen extra. Aber gibt gibt's doch irgendwo einen Markt, oder? Komm, ich brauche, ich brauche jetzt Heilung. Ich habe genug Geld. Ich, ich, will mein Geld auch schmeißen. Bitte, <lacht> bitte. Ich kann mir nicht sagen, ich habe keinen. nicht sagen, ich habe keinen Laden hier. Was wir nicht dann tun? Oh, da oben vielleicht? Vielleicht da oben. Oh, oh. Vielleicht neben der Safari Zone. Bitte, irgendwo, irgendwo. Oder oh, ist nicht hier sogar die Safari Zone? Nee, doch, hier. Glaube ich. Richtig? Das ist die Safari-Zone. Okay. Was sind das da unten dann? Pff, warte. Öffne mir einen Weg. Bam. Was sind denn das denn? Oh ja, wo bin ich denn jetzt? Gibt es hier überhaupt ein Pokémon? Oh, hier. Einfach versteckt irgendwo nirgendwo. Gott. Yay, okay, cool. Bitte, bitte hast du gute Alter. Hyperball, nice. Können wir mal hier so ein paar einpacken. Jo, warum nicht? Was haben die denn noch? Supertrank. Gibt es... Ü oh, Supertrank. Können wir mal hier so ein paar mitnehmen. Würde ich sagen, jo. Beleber, sehr, sehr wichtig. Sehr teuer, aber sehr wichtig. Hyperheiler sind auch wichtig. Nehmen wir mal mit. Ja, yeah, ja, yeah, yeah. Superschutz. Hm, nee, eigentlich nicht. Sonst haben die nichts. Echt? Dann nehmen ich noch mal ein paar äh, Supertränke mit. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, wenn ich an dem Ort bin. Das heißt, ich darf jetzt allernstens den ganzen Weg zurücklaufen. Yay! Hippie, Halka, für mich! Oh Gott, hilft mir. So Leute, ich bin jetzt hier den ganzen Weg... Ich kann dir mal zeigen. Ich bin von da unten bis... Den ganzen Weg hier hochgelaufen. So wir, hier, wir werden jetzt hier den linken Weg gehen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob wir den schaffen werden. Wegen Surf aber ich mir nicht echt nicht sicher. Aber wir können hier hin. Und äh, ja, ich glaube, hier oben gibt es sogar ein Relaxo. Vielleicht mich recht. Vielleicht ein Fick aber ich sehe sogar oben ein Relaxo. Ne, es ist unten. Wir können es wecken. Ich würde sagen, wir besiegen es sogar. Ich meine, warum nicht, ne? Warum nicht? Besiegen wir das mal. Ich habe das Punkte. Wird... Achso, wir müssen erstmal die, die Puckflöte. Ich glaube, dann geht's auch weiter. Oben gibt es, glaube ich, nichts. Wir brauchen jetzt mal die Pokéflöte, um weiterzukommen. Also, ja. Wir haben sie zum Glück hier. Dann können Sie mal hören. Boom. Und Relaxo wacht auf. Wir können es besiegen. Komm, wir machen jetzt Relaxo gegen Relaxo. Was glaubt ihr? Wer wird gewinnen? Welchen Level ist es denn? 30 Wetten? 30. 30. Ja, dachte ich mir. Ich bin Level 34. Was willst du? Was willst du? Hier. Ja. Äh, ka boom Oh, er macht Ammonisiere, damit er Spezialattacke, äh, Spezial macht. Aber ich mache bär Oh, Volltreffer, nice! Und jetzt wird er sterben. Was keine Chance gegen mein Relaxo. Das war's. Jetzt werden wir nie wieder in Relaxo im Spiel sind. Level 35 haben wir sogar dafür erreicht. Krass. Body Slam! Yes, endlich! Nice, Relaxo hat sich wieder beruhigt. Es geht und läuft in die Berge zurück. Berge und in die Wälder. Na okay. Radweg, gute Abfahrt. Ja, yep, hier sind wir jetzt im Radweg. Und wir dürfen hier nur lang... Warte, was? Hm? Der Radweg ist eine abschüssige Küstenstraße mit herrlichem Streckenverlauf. Ich dachte, der war jetzt... Hä, du darfst ja nicht durch, du musst erstmal dein äh, Fahrrad equippen. Weiß nicht, weil man darf... da soweit ich weiß... No, also, ohne Fahrrad nicht. Weil man wird nach unten geschubst, das werden wir gleich sehen. Ja, ich werde hier automatisch mit dem Fahrrad. Es gibt jetzt so einen Glitch, wenn man kein Fahrrad hat und hier einfach äh, durchgeht, äh, dass man hier einfach ein Fahrrad geschenkt bekommt, so gesehen. Oh, das wollte ich gar nicht. Egal. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier im Fahrradweg. Lass uns spielen, Freundchen. Oh, okay. Hm, so geht's also. Dann kämpfen wir nun mal. Hm, hm. Oh Gott. Oh Gott. Weg mit dem. Menki. Yeah. Das einzige, was wir hier noch machen. Oh, stimmt. Warte, ich habe jetzt das Haus immer noch nicht gefunden. Ich glaube, ich habe was verpasst. Ich werde auf jeden Fall, bevor ich das nächste Mal äh, spiele, werde ich auf jeden Fall mal nachgucken. Wo gibt es denn Fliegen und wo gibt es Surfer? Und dann werde ich in der nächsten Folge auf jeden Fall Bescheid sagen. Aber äh, der Blitz bin ich mir nicht sicher, weil es mir eigentlich schon relativ egal, wenn ich ehrlich bin. Bam. Nice. Selbst das kriegt relaxe Das ist ihm egal, ey, ob die Typen da... Äh, so, ne? Du kleine Ratte. Oha, chill mal. Ups, das wollte ich gar nicht. Das wollte ich gar nicht. Aber da rechts ist doch noch was. Was willst du? Ja, was du zu? Du redest mich doch an. okay. Ein Biker möchte mit mir kämpfen. Mit einem Slimer. Ja, Slimer und so haben die einfach sehr, sehr oft. Wie gesagt, Pokémon haben die, soweit ich weiß, auch sehr oft. Ja. Aber das sollte kein Problem für uns sein. Vor allem Relaxo vorne. Dann ist einfach hochleveln, das Relaxo. Sagen so, wir machen letzten 30 relaxe und dann äh, wechseln wir damit die anderen noch mal ein paar fahrungen bekommen. Die nächste Arena, da kann ich mich erinnern, das ist so eine Art Labyrinth, rund aber die Gegner, man muss auch gegen alle Gegner kämpfen, soweit ich weiß. War ja nicht zu lachen, oh, habe ich nicht vor, sonst würde ich ja gegen alle lachen. Du besitzt ein schönes Fahrrad, her damit. Oha. Nö, nö, nö, mein Freund, du kriegst es nicht. Ach oh Gott, wie die aussehen. Glatzkopf. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Na nice. heißt. Richtig, richtig toll. Als ob er einen mini Minipixel da hat. Genau, Bams, jetzt. Reicht mir. ja. Monkey Mickey, was? Also es gibt jetzt hier auf jeden Fall viele Biker, die nichts können, weil wir einfach stark genug sind. Also, man kann beide Wege so gesehen gehen. Es wäre, glaube ich, sogar besser gewesen, diesen Weg als erst zu gehen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ja. Vielleicht, ich weiß nicht, war es dieser Gen so noch so, also schon so, dass man runtergeschubst wird mit dem Fahrrad, wenn man die Gegner nicht äh, trifft? K.O. Okay, oh. Dann muss man nochmal äh, alles neu machen oder ganz langsam. Ich weiß es nicht. Hier gibt es anscheinend nichts. nicht mein Item? Als ob nicht mein Item. Ist ja voll lame. Das ist doch voll lame. Ja, das ist... Das ist, das ist. Ja, genau da unten wenn man runtergeschubst, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Route 16, man jetzt sind die nach Fuchsen, jetzt sind die. Wir haben jetzt hier noch drei Gegner vor uns. Die machen wir jetzt. Alle nach der Reihe. Ganz schön. Ja, sicher, ich mache dir Platz. Ja. Das sind alle unfreundlich, die ganzen Biker. Mensch, Mensch, Mensch. Und das schon 1999? Mann, Mann, Mann. So, ich habe keine AP mehr mit dieser Tage, ja. aber ich habe Body Slam. Was willst du? Bam! Was willst du? Wollah. Okay, tu leid. So, tu leid. Ich weiß, du nicht. tun wir nicht. Ich versuche es mir abzugewinnen, okay? Level äh, 33, 30. das ist gut. Dann können wir nämlich. Ähm, Sander. Köpfen lassen. Und hoffentlich wird er sich dann auch ähm, sein Level abgönnen. Mit Schlitzer macht er doch eh fast immer äh, Volltreffer. Siehst du? Hier, oder? So gut wie immer. Keine Ahnung. Und ah, jetzt schon Level ab, Alter. Krass. Oh, Sternschauer. Hm. Interessant. Lass mal sehen, was das denn so einer Attacken? Hm. Sternschauer. Warum will der Sternschauer? Ähm, nein. Nicht erlernen das normal tauschen wärst du noch nicht level 16 oh, Satz ist ja noch richtig unterlevelt müssen wir mal hier mit saat weitermachen mhm. yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. aber so viel zahlen wir jetzt auch nicht mehr für die folge das macht mich so ein bisschen traurig so ich denke so oh, also manchmal denke ich mir so okay die folge ja, ist ja noch gar nicht so lang und dann denke ich mir manchmal so oh nee, die folge ist ja schon Uh, so lange ich will, aber noch weitermachen. Vielleicht mache ich auch weiter. Vielleicht, aber ich werde auf jeden Fall nachgucken, wo man da was bekommt. Und wenn ich schon die Gelegenheit dazu habe, das zu bekommen, dann werden wir uns in der nächsten Folge an der Stelle dann wiedersehen. Kann ich euch sagen: Level 35 mit Saatse, das ist doch schön und noch ein Slime am Ende. Einfach hier ganz schnell besiegen Ritz, oder auch nicht, weil es lange dauert. Mama, mir ein bisschen vorspulen, tut mir leid. So, hab ich jetzt echt keinen Bock zu, ehrlich. Treppe mich nicht in den Wahnsinn. So, sind kurz die Pokémon tauschen. Das wollte ich nicht, ich werde das machen. Und da haben das und da haben so. Ja, ha, ha ha ha yeah. Hey, du hast mich angerempelt. Ja, hey, hab ich gar nicht. Hey, das lügen mich an. Du hast mich angerempelt. Die sind echt, echt gemein, solche Leute. Aber neun Pokémon haben wir Smogmog, oh nee, Level 33. Krass, okay. Ähm, ich glaube, es werden wir so ein bisschen Schwierigkeiten haben mit dem Kram. Ja, werden wir. Oder <lacht> ich wechsle einfach mal zu... Totok, ja. Und dann hat er keine Chance. Hoffentlich. <lacht> Aber ey, komm, tut doch bist du so stark. Ach, wieso Vergiftung? Ich habe kein Gegengift. Oh, ich habe kein Gegengift. Oh. Aber ich hab überall. Ich bin jetzt überall, auch wenn das Verschwendung ist, ist mir egal. Ist mir ist mir echt egal jetzt. In dem Moment. Ich aber ich jetzt sterben. Dankeschön. Tut mir leid, dass ich jetzt das gemacht habe, aber. Das wird uns ewig dauern. Um es zu berumpeln. Vielleicht. Oh, ich muss das echt abgewölben. Äh, vorschwollen. Ähm, ich bin furchtbar gemein und erfolgsüchtig. Okay. Ja, so wie alle anderen, ne? Und neun Pokémon, bitte kein Smogmon. Oh, nach Rolle, okay. Gnade. Ragnheb und dann sollte es down sein. Nee, sollte es nicht. Halb, halb, halb. Fast, okay, ja, ja. Dach ist so, dann hast du mal so die Hälfte schaden. Oh, der macht Volltreffer, was willst du? Bam, geh mal weg hier. Tschüss, jetzt mal in den Augen. Auch die nicht. Ich möchte mal gerne hier einen Maschok sehen. Nein, nein, nein. Doch will ich gerne. Stimmt, warte. Schaff der Skift. Bitte, danke. Yeah. Ja, ja, ja, man wird hier runtergeschubst. Shit, shit. Ich kann dies nicht mehr lesen. Okay. Ähm, um, Route 60. Ja, das habe ich schon gelesen. Okay, go! Ich, ich, ich drücke übrigens nichts. Ich kann nur nach oben drücken, oder nach an die Seiten. Der fährt automatisch nach, nach äh, um, unten. Hier ist eine große äh, Route. Gibt es auch bestimmt viele Pokémon. Und da ist ein Balker, den, den wir besiegen. Willst du nach Fuchs deiner City? Klar, was denkst du, was ich sondern mache? Glaube ich, an so einer großen, so großen, aber wieder runter geschubst, sowieso. So ein Ort ist das. Äh... Oh Gott, äh, das hier? Leckt das? Hallo? Ich hoffe, es lägt jetzt nichts, nur weil ich vorgespult habe. Mann, da bin ich nicht. Oh, so, bitte, bitte nicht lägen. Falls er leckt, war dann tut es mir leid. Wollte oh, ich nicht. Immer meiner Schuld, bestimmt. Aber ich denke mal, wir machen dann in der nächsten Folge diese große weite Welt von Bikern. Hier, die Biker machen wir dann platt. Dann sehen wir die, glaube ich, auch soweit ich weiß, nie wieder. Äh, ne, wir sehen die auch echt nie wieder. Die einzigen Gegner, die wir noch nicht gesehen haben, okay, doch die haben wir schon mal gesehen, aber die, die wir noch nicht außerhalb einer Arena gesehen haben, sind die Schwimmer. Gegen die werden wir noch oft kämpfen. Aber ansonsten haben wir glaube ich dann schon viele besiegt. Mhm. Mhm. ja, haben wir.. Mhm. Ja, was soll ich jetzt machen? Ja. besiegen ihn halt endlich. Was ist denn los hier? Was ist denn das Problem? Wo ist das Problem? Mach einfach bauen, mach ihn Platz. Smog Mog, ach komm, mach den ja noch einfach weg hier. Kusch, fick ihn weg, fick ihn in den Müll oder so. Da kann nix. Was ein Lappen da kann nix. Mach ihn noch einfach platt. Ach, als ob das eine Volltreffer war. Ey, Wenn wenn ich jetzt besiegt werde, ne? Nee, nee, nee, nee, oh. No risk, no fun. Oh, ich wollte schon sagen, als ob der jetzt noch einen Balken hat. Genau. Ich habe mein Bestes gegeben. Wenn du meinst. Und sonst gibt mir mal... Ein paar Heiler und dann würde ich sagen. Sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ja. Wir werden uns dann in der nächsten Folge wiedersehen, Leute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne eine positive Bewertung da. Könnt ihr gerne äh, noch nicht gemacht habt, könnt ihr ja gerne meinen Kanal support durch ein Abo und die Glocke aktivieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. An den Seiten könnt ihr gerne ranklicken, da gibt es coolen Stuff und so. Und ansonsten haut rein, Leute, und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge von Pokémon Blau wieder.